Guten Tag und herzlich willkommen zum Aktionstag Hausarbeit. Mein Vortrag heißt Zeitfresse eliminieren. Fünf Tipps zum schnelleren Schreiben von Hausarbeiten. Dabei möchte ich euch fünf Tipps vorstellen, die mir persönlich dabei geholfen haben, meine Hausarbeiten schneller und effizienter zu schreiben. Das ist die Gliederung des Vortrags. Als erstes möchte ich auf die Forschungsfrage eingehen. Dann möchte ich erläutern, äh, was gute und spezifische Recherche ausmacht. Drittens was genau Literaturverwaltungsprogramme beitragen können, viertens, warum es wichtig ist, Templates zu erstellen und fünftens, was beim ersten Entwurf zu beachten ist. Die Forschungsfrage ist eigentlich der wichtigste Teil der Hausarbeit, denn eine gut eingegrenzte, interessante Forschungsfrage bildet das Fundament, auf dem die ganze Arbeit aufbaut. Bei Hausarbeiten gibt es für die Forschungsfrage zwei Möglichkeiten. Entweder der Professor gibt die Forschungsfrage vor oder man kann sie selbst wählen. Vorgegebene Forschungsfragen gibt es häufiger mal. Man kann aber meistens immer noch das Thema auf eine bestimmte Sache eingrenzen oder es um etwas erweitern, was man selbst sehr interessant findet. Oder man kann teilweise aus verschiedenen Forschungsfragen auswählen. Die zweite Art sind selbstgewählte Forschungsfragen. Da sollte man sich zwar trotzdem noch an dem Thema des Seminars orientieren, das heißt, es sollte einen Zusammenhang zwischen der Forschungsfrage und dem, was man im Seminar gemacht hat, geben. Allerdings kann man sich aus viel, viel mehr Themen etwas aussuchen. Das bietet natürlich die Chance, dass man sich das aussucht, was man selbst super interessant findet. Es ist aber auch eine große Verantwortung, die man übernimmt, tatsächlich ein interessantes Thema rauszusuchen, sich über dieses Thema zu informieren und die Forschungsfrage selbst herauszuarbeiten. Was bei der Wahl der Forschungsfrage wichtig ist, ist, dass man seine eigenen Vorlieben und Interessen berücksichtigt. Nichts ist nerviger als eine Hausarbeit zu schreiben, für deren Thema man sich einfach überhaupt nicht interessiert. Ein gutes Tool, um tatsächlich die Forschungsfrage einzugrenzen, ist Mindmapping. Das bedeutet, man schreibt sich zum Beispiel das Oberthema des Seminars auf und dann guckt man, welche Unterthemen gibt es dazu, und welche Unterthemen zu diesen Unterthemen gibt es vielleicht noch? Was weiß ich eigentlich schon? Was interessiert mich am meisten? Und dann, dann guckt man sich halt am Ende diese Mindmap an und sagt, ja, ich möchte gerne dieses machen, das interessiert mich am meisten. Wenn man sich für eine Forschungsfrage oder ein Oberthema entschieden hat, ist es wichtig, dass man einen Literaturcheck macht. Ein Literaturcheck bedeutet, dass man zum Beispiel im Tippportal eine kurze Recherche ausführt, um halt zu gucken, gibt es überhaupt Literatur zu dieser Forschungsfrage. Die Anzahl der Ergebnisse und die Qualität der Ergebnisse kann in dem Moment schon einen Aufschluss darüber geben, ob man die Forschungsfrage vielleicht zu eng gewählt hat. Das ist, wenn man zum Beispiel gar keine oder nur sehr, sehr wenig Literatur zu dem Thema findet. Oder ob man die Forschungsfrage vielleicht viel zu weit gewählt hat und man ähm, ganz, ganz viele Ergebnisse bekommt und überhaupt keinen Überblick über diese bekommt. Wenn man den Literaturcheck durchgeführt hat, ist es Zeit, die Forschungsfrage weiter einzugrenzen. Dabei sollte man sich die Fragen beantworten, was genau ist das Thema? Da habe ich eben schon das Mindmapping als Technik ge genannt, die man nutzen kann, um das Thema halt einzugrenzen. Oder halt auch wieder etwas breiter zu machen. Und dann sollte man sich die Frage stellen, was genau soll die Arbeit herausfinden? Denn das ist das, was die Forschungsfrage eigentlich ist. Die Antwort darauf, was die Arbeit herausfinden soll. Dabei ist es wichtig, dass man die goldene Mitte zwischen zu allgemein äh, und zu spezifisch findet. Zu allgemein gewählte Themen führen dazu, dass eine Hausarbeit oberflächlich bleibt, während es bei zu spezifischen Themen häufig schwierig wird, die richtige Literatur zu finden. So, Es kann auch sehr hilfreich sein, die Forschungsfrage richtig auszuformulieren. Was eine Forschungsfrage sein soll, es sollte eine offene Frage sein, also sie sollte nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Sie sollte klar und präzise formuliert sein. Und alle Aspekte der Arbeit sollten am Ende zur Klärung der Leitfrage beitragen. Das bedeutet, wenn wir die Forschungsfrage haben, dann können wir danach eine Gliederung erstellen. Und jeder Teil der Gliederung muss zur Aufklärung der Forschungsfrage beitragen. Und am Ende haben wir diese ganze Arbeit nicht umsonst gemacht, denn in der Einleitung können wir unsere Leitfrage noch weiter ausformulieren und einbringen. Und sie auch am Ende im Fazit nochmal aufgreifen. Sobald die Forschungsfrage steht, wird es Zeit für die Recherche. Das richtige Recherchieren ist ebenfalls ein sehr wichtiger Teil, wo man wirklich viel Zeit verschleudern kann, wenn man nicht effizient sucht. Wir bieten in der Bibliothek häufig Webinare an, wie man richtig recherchiert und auch eine meiner Kolleginnen wird heute einen Vortrag zum Thema Recherchieren anbieten. Zum Recherchieren gehört als allererstes die Blogbildung. Das bedeutet, dass man seine Forschungsfrage in einzelne Themenblöcke aufteilt und diese Themenblöcke später mit den Boolschen operatoren verknüpft. Das ist jetzt nur ein kurzer Überblick, ich möchte nämlich nichts vorwegnehmen, was meine Kollegin euch noch erzählt. Sobald man durch die Blockbildung und die Boolschen operatoren seine Suchanfrage ausformuliert hat, muss man diese in die richtige Datenbank eingeben. Bei vielen Hausarbeiten wird es reichen, im Tippportal bzw. im Katalog zu suchen. Bei spezifischeren Anfragen oder wenn man einfach noch mehr Quellen haben möchte, ist es auch sinnvoll, im Reiter Recherchieren und Entdecken auf Fachdatenbanken zu gehen und zu gucken, was für das eigene Fach relevant an Datenbanken ist. Wir bieten ähm, diese Datenbanken für alle Mitglieder der TIB an. Und die Mitglieder der LUH bekommen auch von außerhalb der Bibliothek darauf Zugriff. Deswegen könnt ihr euch das einfach mal angucken. Das dritte sind Literaturverwaltungsprogramme. Literaturverwaltungsprogramme, gerade wenn man längere Arbeiten schreibt, wie Bachelorarbeiten, oder Arbeiten, in denen man viele verschiedene Literatur nutzt, sind wirklich super, weil sie ganz viel Zeit sparen und Sachen sehr vereinfachen. Die Vorteile ähm, sind natürlich, dass man die Literatur an einem Ort sammelt. Das bedeutet, dass man nicht irgendwelche Zettel rumfliegen hat, wo man sich aufgeschrieben hat, welche 15 Quellen man hat, sondern man hat es wirklich an einem Ort, von dem man auch am Computer zugreifen kann und teilweise halt auch über das Internet von überall her. Es garantiert, dass die Zitation wirklich einfach zu machen ist und dass sie halt auch richtig ist, was in Hausarbeiten häufig hoch bewertet wird. Das fließt am Ende in die Note mit ein und das kann wirklich dazu führen, dass man eine bessere Note bekommt. Man kann den Zitierstil auswählen, den man möchte und der auch vorgegeben ist und muss sich keine Gedanken darüber machen, wie man jetzt diese bestimmte Ressource in diesen Zitierstil bekommt, sondern das Programm macht es. Man hat halt am Ende keine Zitationsfehler. Es gibt verschiedene Programme, für die wir in der Bibliothek auch immer mal wieder Webinare anbieten. Wir ähm, bieten vor allem für Citavi-Webinare an, da das die Literatur, das Literaturverwaltungsprogramm ist, das auch die Uni zur Verfügung stet, stellt. Sonst gibt es noch Zotero und Mendeley. Ähm, wenn man halt welche möchte, die frei, zu, die frei nutzbar sind, kann man sich diese auch angucken. Eine weitere Sache, durch die man wirklich effizienter arbeitet und am Ende viel Zeit spart, ist das Einrichten von Templates, bevor man überhaupt die äh, Arbeit schreibt. Ähm, ich habe während der Zeit, in der ich Hausarbeiten geschrieben habe, teilweise Stunden damit verbracht, am Ende Hausarbeiten noch nachzuformatieren, weil ich das nicht gemacht habe und ich kann es nur jedem empfehlen. Zuerst muss man dafür recherchieren, was überhaupt in dieses Template gehört. Das heißt, was sind die Anforderungen für Zeilenabstand, Schriftgröße, Überschriften und so weiter. Das kann man direkt beim Professor tun oder auf der Fakultätswebsite, oder direkt in der Aufgabenstellung. Dann muss man im Texteditor die verschiedenen Überschriften und sowas anpassen. Und dann lohnt es sich sehr, einen Blindtext zu erstellen, um zu gucken, ob das alles wirklich so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. So Wichtig ist auch, wie man den ersten Entwurf macht. Beim ersten Entwurf ist wichtig, dass man nicht schreibt, als wäre man Schiller oder Goethe. Es ist vollkommen egal, ob du einen ganzen Satz oder nur irgendwelche Stichpunkte hinschreibst. Was zählt ist, dass du was aus Papier bekommst. Das hier ist zum Beispiel der erste Entwurf für meine Seite. Es können Rechtschreibfehler drin sein. Es muss noch nicht unbedingt die richtige Gliederung haben. Aber die Tipps, die ich dazu habe, sind, der erste Entwurf darf nicht perfekt sein. Er darf nicht perfekt sein. Weil wenn du ihn am Anfang gleich perfekt machst, dann bist du nicht effizient, dann arbeitest du nicht effizient. Und häufig wirst du vor einem leeren Platz sitzen und du wirst in deinem Kopf den Satz fünfmal umformulieren. Das ist nicht effizient und ein Zeitfresser. Hier zählt definitiv schnell vor schön. Schön ist vollkommen egal. Schön machst du den zweiten oder dritten Entwurf. Der erste Entwurf muss nur schnell sein. Ausformulieren braucht man nicht. Stichpunkte reichen vollkommen aus. bekomme es nur aufs Papier. Das wird später unglaublich helfen. Umgangssprache benutzen ist im ersten Entwurf vollkommen okay. Am Ende kann man es immer noch wissenschaftlich umformulieren. Man kann Stichpunkte nutzen, man kann Platzhalter nutzen, man kann zwischendurch sich ein Fragezeichen hinmachen. Es ist wichtig, nur einfach darauf lostippen. Es gibt nur eine Sache, die ist wirklich, wirklich wichtig. Und zwar, dass man sich die Quellen aufschreibt wo man ähm, die Informationen her hat, damit man am Ende nicht einen Text hat, in dem noch gar keine Quellen sind und dann ganz viel Zeit damit verbringt, die Quellen äh, wieder rauszusuchen und zu überlegen, okay, ich habe das aus diesem und diesem Buch, aber von welcher Seite ist das? Das ist ebenfalls nicht effizient und etwas, was ihr unbedingt vermeiden solltet. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ganz kurz mit fünf Tipps, äh, damit ihr Hausarbeiten schneller und effizienter schreiben könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer nächsten Hausarbeit und viel Spaß bei den anderen Veranstaltungen, die heute stattfinden.